Das heißt, ich bin natürlich gekocht im Jänner. Wir beschäftigen uns im Jänner mit dem zuckerreduzierten Kochen und wir wollen natürlich auch ein wärmendes und energiegeladenes Menü und dazu kriegen wir jetzt von der Bettina, unserer Kräuterfee, eine Challenge. Die Aufgabe für den Jänner ist all das, was jetzt in der Natur draußen nicht wächst, dass wir uns das reinholen in die Küche und selber ziehen. Und zwar Keimlinge und Sprossen. Kleine Kraftpakete. Und du Markus hast die schon bei dir am Tisch stehen, die integrierst du in eins deiner Gerichte. Als zusätzliche Aufgabe gibt es noch die Wacholderbeeren und das Nelkenwurzpulver, das du ebenso in eins deiner Gerichte verpacken solltest. Die roten Rüben, die besorgst du dir bei einem Bauern und baust sie ebenfalls ein. Oh, das klingt interessant. Und für die roten Rüben habe ich schon eine Idee, weil da fahren wir jetzt noch Wals. Hallo, grüß dich. Hallo Markus, grüß dich. So, ich darf meine roten Rüben abholen? Ja. Aber ihr habt ja wahnsinnig viel Vogelsalat auch noch. Ja, wir haben im Winter in die Glashäuser Vogelsalat, Batavia-Salat, Kopfsalat, Radiesal haben wir dann auch wieder. Ja, da habt ihr wirklich das ganze Jahr frisches Gemüse. Wir haben das ganze ja. Jahr frisches Gemüse. Ja, nach der Sommersaison geht dann die Wintersaison los mit Wintergemüse. Ja, wir haben das ganze Jahr gut beschäftigt. Ja. Du <lacht> möchtest ja die roten Räume mitnehmen, ja, gell? Genau. Schau her. Die sind, sind nicht ganz so groß, so ist es eigentlich ideal, finde ich. Wenn du jetzt da schaust, darf ich dir das Kisterl kurz geben? Sicher. Du siehst, es auch schön, was die für schöne Farbe haben. Gerade für Carpaccio zum Beispiel oder so ist nee, ja das echt perfekt. Ich mag das auch ja. eh nicht, wenn die so riesig sind. Das kleine Gemüse ist doch viel geschmackiger als das große. Ja, das stimmt. Ja. Weil einfach eigentlich gleich viel drinnen ist wie in einem großen und das macht schon sehr fein und man sieht einfach die frische und die schöne Farbe, das ist einfach, finde ich, genial. Ich glaube, es können wir da von dem auch wenn was ernten. Ja, glaub, dann sage ich dir das gleich. <lacht> du siehst du das eh, mein Bruder, wie mein Bruder das macht, einfach da die Pflanzen rausschneiden. Und die sitzen da immer auf solchen kleinen Puster, oder? Genau, die sind äh, so gesät worden, also topft worden und da ist der Samenkorn reingefallen. Okay, und die, und die dann werden so die... hergestellt quasi. Die werden nicht mehr im Boden eingesteckt, die werden nur so hergestellt. Die wachsen dann mit dem Block, Die wachsen da, wachsen da drinnen, wieder? genau, und so Ach, kann schon. man sie so auch schön anschneiden. Da unten geht Wurzel durch, wenn man schon sieht. Entspannende Arbeit, oder? Ja schon, redet keiner dagegen, das Gemüse redet nicht war. dagegen. Das geht ja flott. lange brauchst du dafür so ein ganzes Feld zu zweit? Ja, äh, ich sage dir jetzt einmal einen Tag so was. Und nach einem Tag, dann oh. hast du keine Kreuz mehr, oder? Ja, Kreuz ist schon noch da, aber weht auch. Du ja es auf die Nacht. Okay. Äh, es ist sowieso bei uns mit dem Gemüsebau hast also, du da hinten eine Muskulatur ist wie andere. Wenn jetzt eine frisch reinkommt, der tut das noch eine Stunde, der kann sich nicht mehr rühren. Genau, also ich komme quasi nach einer Stunde näher mehr auf. Das ja, also, <lacht> das kann ich nicht mehr in der Küche so gehen. Für die Vorspeise habe ich mal schon was überlegt. Und zwar werden wir ein Rote-Rüben-Karpaccio machen mit einem Vogelsalat, ein ganz ein leckeres Zitrusöl-Himbeerdressing und natürlich bauen wir da auch noch unsere Sprossen ein, die uns die Bediener als Challenge gegeben hat. Rossen sind richtige Kraftpakete. In jedem Samenkorn ist ein Keimling enthalten, der wiederum die Erbanlage für Wurzeln, Stängel und Blätter in sich trägt. Und sobald man diesen Keimling quellen lässt in Wasser, erweckt der zum Leben. Es werden Pflanzenhormone und Enzyme gebildet, die die Speicherstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett umwandeln. Und zwar in essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, Eiweiße, die unser Körper super aufnehmen kann. Zusätzlich erhöht sie der Vitamingehalt und der Mineralstoffgehalt um ein Vielfaches. Einfach wieder mal das Vitamin C. Und B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren, also es sind einfach ein Ausbund an Kraft, was in diesen kleinen Keimlingen steckt. Und keimen kann man so gut wie alles, ob Nüsse, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Weizen, all das kann man in Wasser einweichen, quellen lassen und somit wird das Samenkorn zum Leben erweckt. Mein absoluter Favorite im Moment sind die Brokkolisprossen. Die Brokkolisprossen enthalten Senfölglycoside, die spalten sich auf in einen ganz besonderen Wirkstoff, den Sulforaphan. Und es ist momentan auch wissenschaftlich bestätigt, dass der gegen Entzündungen wirkt, gegen Infekte wirkt und unsere Abwehr stärkt. Als allererstes müssen wir natürlich jetzt einmal unsere roten Rüben kochen. Dann habe ich gerne einen Energiespartipp für euch: Ganz wichtig beim Kochen immer die roten Rüben schon mit heißem Wasser aufsetzen, dann dauert es beim Kochen um ein Ecken weniger lang. Dann absäuern salzendes Wasser und unsere roten Rüben, die kochen wir unbedingt mit der Schale, weil wir wollen dann beim Anrichten, wenn wir das hauchdünn auf den Teller aufschneiden, unbedingt, dass diese wunderschöne rote Rübenfarbe erhalten bleibt. Die rote Rübe. Die kleine rote Superknolle hat den Wirkstoff Betanin enthalten. Das ist der rote Pflanzenfarbstoff. Der wirkt schützend auf unsere Zelle und auf Zellveränderungen und hemmt auch Entzündungsprozesse im Körper. Die Leberzellen werden ebenso stimuliert und Giftstoffe werden besser abtransportiert. Sie ist nur Eisen enthalten, B-Vitamine, Vitamin C, Zink und Selen und all diese Wirkstoffe helfen, mehr Sauerstoff in den Körper zu bringen. Das heißt, für Leistungssportler wirkt es auch leistungssteigernd. Und unser Gehirn wird optimal mit Sauerstoff versorgt. Wir haben jetzt die gekocht und müssen die natürlich auch noch schälen. Jetzt habe ich als allererstes gleich mal einen Tipp für euch, für unsere ausgekühlten roten Rüben. Jeder, der das aushält, der kann sie vorher die Hände mit ein bisschen Zitronensaft einreiben und dann haftet der Saft der roten Rüben nicht so aus den Fingern und man wird nicht ganz so rot. Ja, ich mache es ein bisschen einfacher. Ich ziehe mir einfach Handschuhe an und äh, dann funktioniert das auch. Und jetzt schneiden wir uns die roten Rüben in so schöne Scheibchen, ja, schön dünn, maximal halber Zentimeter und dann legen wir uns die auf unseren Teller als Carpaccio auf. Wir beginnen in der Mitte und legen unsere roten Rüben da so wunderschön auf den Teller auf und dann geht's weiter mit der Marinade. Für die Marinade brauchen wir jetzt ein bisschen Zitrusöl, ein Himbeeressig, der passt wunderbar zu den roten Rüben, dann ein bisschen Meersalz, ein wenn ganz schwarzem Pfeffer und ein Spritzer Zitronensaft. Das Ganze werden wir dann richtig gut durchmischen und geben das dann obendrauf auf unser rote rüben Carpaccio als Marinade. Mit unserer restlichen Marinade müssen wir natürlich jetzt noch unseren Vogelsalat marinieren, den wir vorher natürlich gewaschen haben, ganz logisch. Ähm, geben da jetzt ein Esslöffel drüber und tun uns den ganz leicht durch die Marinade ziehen und platzieren uns den da oben drauf dann auf unserem wunderschönen Carpaccio. Und unser wichtigster Hauptzutat, der kommt jetzt ganz zum Schluss, nämlich brauchen wir jetzt noch unsere Sprossen. So Bettina, unsere erste Challenge äh, habe ich glaube ich ganz gut gemeistert super Idee mit den Spossen und Keimlingen. Die haben wir natürlich eingebaut bei unserem rote rüben Carpaccio, Auch den Vogelsalat. Und ich glaube, das gibt richtige Energie. Als zweite Aufgabe widmen wir uns jetzt unseren Wacholderbeeren von der Bettina. Und zwar, wenn man da was Lässiges überlegt, eine Rindsroladen mit einem Rahmkraut. Und wir haben uns da aus dem Lungau natürlich auch super Fleisch besorgt. Du weißt ja, dass du da drin stehst. Mit deinem Hund habe ich mich auch schon angefreundet. Wahnsinn, die haben schon gesagt, die Händler. Ja, Das sind schottische Hochlandrinder. Und die Händler die brauchen sie für die Rangordnung und so. Und auch zum Temperaturausgleich. Die haben sicher einen Namen, oder? Ja, die haben alle einen Namen. Das ist zum Beispiel die Bier, das ist die Chefin. Oh, die Chefin. Ja, das ist die Chefin. Die hat die Herde über. Die schaut jetzt gar nicht so aus wie die Chefin. Die Hätt hätte jetzt gar nicht getippt. Nein, nein. Das machen sie sich untereinander aus. Gell? Wer mir schon aufgefallen ist, das sind die kleinen da. Ja. Die sind jetzt. Ja das ist unser Rasselbande, gell? das ist der Nachwuchs von Heuer. das aus wie so kleine Teddybären. Ja, sind sie. Die sind recht zutraulich, oder? Also ja. nicht aggressiv oder so. Nein, sie haben einen ruhigen Charakter. Und wenn man sie jeden Tag damit ein bisschen Lob abgibt gell? und ein bisschen Streichleinheiten macht damit und ein bisschen Leckerlis gibt. Also du sagst, sie sind nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Nein. Und ich glaube, das wirkt sich auch auf die Fleischqualität aus, wenn man da eine Ruhe im Blut hat. Das war genau das, was ich brauche. Ja, die Fleischqualität ist top bei den Hochlandrindern, weil das Fleisch relativ langsam wächst. Gell. Die Tiere wachsen relativ langsam, gell. ist feinfaserig, kurzfaserig und hat eine gute Durchfettung des Fleisches. Gell. Das wirkt sich super aus. Bei uns kriegen sie genau das, was bei uns da wächst. Wir liegen da auf 1350 Meter. Sie fressen das Heu, was wir da produzieren, und das Gras auch. Und im Sommer sind sie Sommerfrische oben auf der Alm, zwischen 1.900 und 2.400 Meter und das ist da recht gut. Also, also noch entspannter wird da herum. Genau, <lacht> noch entspannter, wie jetzt da. Ja, Wenn es was hättest für mich, dann darf ich mir da was mitnehmen. Ja, können wir das machen, gell? wir ja. hätten da was. Wir schneiden jetzt unser Rouladenfleisch und zwar beim ersten Schnitt nicht ganz durch, das nennt man Schmetterlingsschnitt, damit wir natürlich ein bisschen Größe bekommen für unsere rind -Rouladen. Und jetzt noch klopfen, damit wir große Rolladen kriegen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Salz. Mit Senf bestreichen, ganz wichtig, so, damit das richtig schön benetzt ist, das Fleisch. Dann kommt eine Scheibe Speck rein, brauchen wir auch für den Geschmack. Dann unsere Essigurkel, unsere Karotten und unsere Zwiebel als Fülle. Und jetzt rollen wir unsere Rolladen ein. Jetzt habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp, und zwar, damit die Rouladen dann nachher nicht aufgehen, wenn wir die anbraten, tun wir die mit einem Zahnstocher fixieren. Und so bleiben die Rouladen immer schön zu. Ja, und auch beim Schmoren und bleiben schöne, runde Rouladen. Wir braten die jetzt von alle Seiten ganz scharf an. Ganz wichtig aufpassen, immer das Fleisch sich von selbst lösen lassen, vom Pfannenboden, weil sonst zerreißt man das Fleisch. Und wenn die richtig schön Farbe haben, dann geben die einen richtig super Geschmack ab. Jetzt geben wir unsere Roladen raus und dann direkt in die heiße Pfanne unser Röstgemüse. Wenn das eine richtig schön dunkle Farbe kriegt, dann haben wir natürlich nachher einen wunderbaren Geschmack in der Sauce und natürlich auch eine ganz super Farbe. Jetzt ist unser Röstgemüse richtig schön dunkel und jetzt kommt natürlich unser Rotwein ins Spiel und mit dem werden wir das jetzt ein erstes Mal ablöschen. Die erste Runde haben wir jetzt richtig schön marmeladig einreduzieren lassen, damit es richtig schön sämige Konsistenz kriegt. Wir sind jetzt in der zweiten Runde, wir haben noch ein bisschen Rotwein und jetzt gießen wir ein zweites Mal auf und lassen das dann noch einmal runter reduzieren und dann können wir unsere Rindsrouladen wieder reingeben. Jetzt haben wir dann unsere Brühe, mit der müssen wir jetzt noch aufgießen, weil wir brauchen ja ein bisschen Sauce. Unsere wichtigste Zutat, die wir noch brauchen, sind unsere Wacholderbeeren. Dazu machen wir uns ein nämlich einen ähm, Polsterzipf. Ich mache das immer so, habe ich ja von meiner Oma gelernt, und platzieren da die Gewürze, damit wir die nachher nicht in der Soße drinnen haben und die nachher schön wieder rausfischen können. Wir brauchen natürlich da jetzt eine ordentliche Menge Wacholderbeeren, damit wir einen richtig schönen Wacholdergeschmack in die Sauce reinkriegen. Der Wacholder auch Granewittbaum genannt, vielleicht kennen ihn manche unter diesem Ausdruck, ist in der Volksheilkunde sehr bekannt. Vor allem verwendet man diese kleinen Beeren und die haben ätherische Öle, Gerbstoffe und Invertzucker enthalten. Und das schmeckt man auch, wenn man diese Beere kaut. Sie wirkt durchblutend auf unsere Niere, das heißt sie regt somit auch unser Harnsystem an, stimuliert unseren Stoffwechsel, wirkt entgiftend und fördert unsere Verdauung. Beim Pflücken muss man richtig aufpassen, er sticht nämlich richtig und gibt seine Früchte nicht gern her. Diese kleine, wohlschmeckende Beere ist ein gesundes, heimisches Gewürz. Und man kann es für Gemüsegerichte, für Fleischgerichte, für Sauerkraut verwenden. Und es macht die Speisen bekömmlicher und regt uns den Appetit an. Unsere Wachwilderbeeren gehen wir jetzt in unser Sackerl. Dann geben wir unsere Pfefferkörner dazu. Unsere Lorbeerblätter, zwei Stück, die dann ein bisschen zerbrechen. Und jetzt ist unser Sackerl gefüllt, jetzt knüllen wir das so zusammen, pressen das ein bisschen, drehen das einmal ein und schon ist unser Sackerl fertig, mit ganz viel Wacholderbeeren und ganz viel Geschmack für unsere Rouladen. Dann, ganz wichtig, Backpapier drauf, damit unsere Rouladen natürlich nicht austrocknen und jetzt auch ab damit ins Rohr. So, und jetzt ist Geduld gefragt, weil jedes Mal aufmachen vom Ofen kostet natürlich Energie und das könnt ihr euch sparen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Rahmkraut. Wir brauchen dafür eine ganz eine flotte Bechamel. Dazu zerlassen wir uns ein bisschen Butter, stauben das mit Mehl, dann gießen wir das auf mit ein bisschen einer sahne Milchmischung, aber nicht so schnell, weil sonst kriegen wir Klumpen, ganz langsam ausköcheln lassen und das macht dann unser Rahmkraut richtig rahmig. So, für unser Rahmkraut werden wir jetzt noch unseren Speck, unsere Karotten und unser Zwiebelwürfel anschwitzen. Dann geben wir dazu unser Kraut, das hat schon ein bisschen einen eigenen Zucker, da brauchen wir nichts extra. Karamellisieren das, damit es eine richtig schön braune Farbe kriegt. Dann gießen wir das auf mit unserer Bechamel und machen das richtig schön rahmig, cremig. So, unsere Rouladen müssten jetzt fertig sein. Duft wir nehmen jetzt noch unser Gewürzsackerl raus, weil da ist kein Geschmack mehr drinnen, das ist jetzt alles bei den Rouladen. Dann werden wir unsere Soße noch einmal ganz kurz ein bisschen pürieren, damit das eine schön sämige Sauce wird und dann können wir schon anrichten. Nelkenwurzpulver. Zählt zum ersten Mal heute. also ich habe noch nie was gemacht damit. Da haben wir jetzt die echte Nelkenwurz oder Benediktenwurzel genannt. Sie ist überall bei uns in der Natur zu finden. Wichtig ist das Erkennungsmerkmal, wenn man die Wurzel auseinanderschneidet, dass die innen drinnen lila ist. Wenn man die Wurzel putzt. Aufschneidet und trocknet hat sie einen leichten, aber nur sehr leichten Duft wie die Nelke. Und zwar ist das das Eugenol, das da enthalten ist. Und genau aus dem Grund haben sie es früher als Ersatz verwendet, weil die echte Gewürznelke von heute früher sehr teuer war. Zusätzlich hat sie nur Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherische Öle enthalten die wiederum sehr herzstärkend, nervenstärkend und auf unsere Verdauung wirken. Die Hildegard von Bingen hat gesagt, die Nelkenwurz, die stärkt Haupt und Hirn und erquickt uns das Herz. Ich glaube, die Challenge die werde ich abgeben für ein Dessert vielleicht. Ich kenne da nämlich eine Bloggerin, die Karina von Karina Kocht und die soll sich einmal was damit überlegen. Vielleicht fällt ihr was ein. So, ah, Nelkenwurzpulver. Aus diesem Nelkenwurzpulver mache ich heute eine super Dessertvariation und ich kann es für beide Komponenten perfekt verwenden, einmal für meinen Maroni Schoko Brownie und für meine Rotweinbirnen. Wir starten mit dem Maroni Schoko Brownie und dazu sind das jetzt schon vorgegarte Maroni, die wir in einen Topf geben, gemeinsam mit etwas Milch. Eine weitere Zutat ist mein selbstgemachtes Dattelmus, ist eben ein super Zuckerersatz. Es ist auch super einfach zubereitet, einfach Datteln und die Hälfte der Menge an Wasser aufkochen gemeinsam und dann pürieren. Es ist dann gut verschlossen, auch einige Wochen im Kühlschrank haltbar und kann eben überall perfekt zum Süßen eingesetzt werden. Davon geben wir jetzt zwei Esslöffel, auch zu dem Maroni und der Milch. Und als letzte Zutat für unser Maroni-Püree geben wir nur ein bisschen eine Vanilleschote, die ist bereits gemahlen hinzu. Und das Ganze köcheln wir jetzt auf und 10 Minuten lassen wir es dann einköcheln. Unsere Schokolade, die schmelzen wir jetzt gemeinsam mit der Butter. Je mehr Kakaoanteil in der Schokolade enthalten ist, desto weniger Zucker haben wir drinnen. Ab 70 Prozent, ist die Schokolade dann schon aufwärts gesünder. Ich habe da jetzt eine 75-prozentige Schokolade. Super Trick, wenn man jetzt die Butter mit der Schokolade im Topf hat, dann einmal aufkochen lassen und dann beiseite schieben und in Ruhe dahin schmelzen lassen. Hat auch noch den Vorteil, dass man Energie sparen, wenn man es von der Herdplatte wegschiebt. Die Maroni-, Milch- und Dattelmusmischung püriere ich jetzt und danach lassen wir es ein paar Minuten abkühlen. Und dabei das abkühlt, machen wir uns jetzt die Eier- und Honigmischung zu den Eiern geben wir jetzt anstatt dem raffinierten Zucker zwei Esslöffel vom Bienenhonig. Hat die gleiche Süße und der Honig hat zudem eine antibakterielle Wirkung. Die Bienen wissen schon was da, hat die Mama schon immer gesagt. Die Eier und der Honig, das wird jetzt schaumig geschlagen. Da kommt jetzt das ausgekühlte Maroni-Püree hinzu. Auch unsere Schokoladenbuttermischung. Jetzt kommt das Nelkenwurzpulver zum Einsatz. Die letzte Zutat für unseren Brownie, aber dabei wirklich nur eine Messerspitze verwenden. Und jetzt mischen wir unsere Masse noch richtig ordentlich durch. Jetzt geht es weiter mit dem Einfetten unserer Brownieform. Da habe ich einen guten Trick für euch. Einfach eine Küchenrolle verwenden, dann potzt man sie nicht an. Und das Ganze wird dann bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen für 20 Minuten gebacken. Jetzt kommen wir zu den Birnen, meinen absoluten Stars im Winter, weil sie über den ganzen Winter Saison haben, weil man sie gut lagert. Ich kaufe es am liebsten in Bioqualität und regional. Dazu geben wir ein Viertel Liter Rotwein, 50 Milliliter Cranberry Direktsaft und einen Esslöffel Honig in einen Kochtopf dann geben wir auch jetzt in dieses Dessert unser Nelkenwurzpulver wieder hinzu und das Ganze lassen wir jetzt aufkochen. Die Birnen werden jetzt in diesem Rotweinsud für ca. 15 Minuten eingekocht. Immer wieder schauen, dass man sie auch mit Rotwein übergießt während des Kochvorgangs. So, während unsere Birnen kochen, dürfte unser Kuchen, also unser Brownie, schon fertig sein. Unsere Birnen sind jetzt eingekocht. Jetzt lassen wir es zugedeckt abkühlen und dann über Nacht wirklich mit den tollen Aromen einziehen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Damit wir bei Markus dann keine Arbeit mehr haben, dicke jetzt gleich noch den Rotweinsud ein. Den lernen wir dazu in einen Topf. Die Birnen bleiben im Glas mit kalt angerührter Maizina, also Maisstärke. Und dann legen wir diesen eingedickten Sud einfach wieder zurück ins Glas. Und so verschlossen und den Brownie, so wie er ist, nehmen wir dann mit zu Markus und ich freue mich schon richtig, wenn ich ihm das zeigen darf. Weil man riecht schon, die Rotweinbirnen sind Bombe. Und der, der Brownie, jetzt haben wir ihn zwar noch nicht angeschnitten, aber der ist bestimmt ganz toll fatschi innen. Ja Hallo Markus! Hi Carina! Hi! Da? Ja, ich das Dessert schon mitgebracht. Ja, cool, dann können wir gleich anrichten. Ich bin gerade mit dem Hauptgang fertig geworden. Perfekt, der ja, schaut mega aus. Super cool. Sehr gut. Nelkenmutzpulver gehen wir wieder zurück. Okay. Danke für die Challenge. Hast du das anfangen können, damit? Ja, ich hab mir ein richtig tolles Dessert überlegt. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Sprechen wir jetzt miteinander an. Ja, super. So, und da trappen wir jetzt unsere Brownies aufeinander. Der ist jetzt ganz zuckerfrei. Ja, richtig. Wie du weißt, verzichte ich ja gern auf raffinierten Zucker. Und den haben wir jetzt gesüßt mit Dattelmus selbst gemacht und Honig. Ah, das klingt interessant. Das ist eine natürliche Süße, genau. Und das Nelkenwurzpulver. Ja, jetzt kommt's. Ich habe es in beiden sogar eingebaut. In beiden? Genau, okay. ja. Also da haben wir eben unsere Rotweinbirnen, du darfst du gerne mal öffnen und reinriechen. Das Aroma vom Rotwein. Und der kommt ja. jetzt da noch drauf, oder? Genau, richtig, ja. Die schneiden wir uns jetzt noch schön auf. Ich würde sagen, die fächern wir jetzt, oder was sagt ja. der Profi? Hm? Schaut sicher gut aus. Unbedingt auch was von dem Rotweinsud dazu verwenden, weil der einfach ein herrliches Aroma hat. Und dann noch mit Kakaopulver bestreuen. Möchtest du noch ein bisschen Deko? Super, gute Idee. Was Grünes? So als letzte Deko, damit ich auch sagen kann, ich habe was dran bei dem Dessert. Perfekter Farbton. <lacht> so, und jetzt, Markus, auf. Jetzt müssen wir es probieren. Nein, nein, nein, nein, warte, warte, warte. Was? Wir müssen jetzt der Bediener vorher okay. noch Fotos schicken. Weil die Bediener will sicher wissen, was wir da fabriziert haben. Sehr klar. Möchtest du mal sehr probieren? Dann probiere ich deinen Haupt. Also die Rouladen, das muss ich unbedingt noch machen. Und findest es das gerade? Mhm. Die Note von dem Speck dabei. Mhm. Wirklich sehr gut. Mhm. Und das ist komplett zuckerfrei. Richtig, ja, ist Merkt wirklich natürlich gesüßt. und mhm. Richtig gut. Oh, Bettina schickt uns eine Nachricht, schauen wir uns gleich mal an. Da hast du ja super gut umgeschummelt, Markus, und kannst der Gerichte gleich mal abgeben. Aber es sind drei tolle Gerichte entstanden und den Vogelsalat, den du nur eingebaut hast, wirklich genial. Und im Dessert die Maroni, die passen perfekt jetzt für die Jahreszeit, wirken nervenstärkend durch die B-Vitamine und basisch perfekt. Ah, dann haben wir gut geschummelt. Dann können wir jetzt weiter <lacht> Mahlzeit. Mahlzeit.